Hallo und herzlich willkommen zu meinem Online-Programmierkurs mit dem Lego Mindstorms Roboter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im letzten Video haben wir gelernt, wie man den Roboter in Bewegung bringt. Wir haben Motorblöcke kennengelernt und haben Programme geschrieben, wo der Roboter irgendwelche Befehle nacheinander abarbeitet, wie zum Beispiel fahre vorwärts, fahre nach links, fahre rückwärts, Was der Kuckuck, was ihr eben möchtet. In diesem Video werden wir jetzt was anderes kennenlernen, und zwar Umweltreaktion. Der Roboter lernt jetzt, auf seine Umwelt zu reagieren. Hört sich ein bisschen komisch an. Was heißt das denn jetzt? Naja, wir können zum Beispiel äh, warten, bis irgendwie der Tastendrucksensor gedrückt ist. Und das werden wir in diesem Video auch lernen. Wir lernen hier den Wartenblock kennen. Und im nächsten Video werden wir dann Bedingungen und Schleifen kennenlernen. Zunächst nochmal zu unserem Standardprogramm. Was wir am Anfang kennengelernt hatten, dieses fahre zwei Sekunden vorwärts mit 100% Leistung, warte eine Sekunde, drehe dich fünf Umdrehungen mit 100% Leistung nach links. Dann wurde das Ganze aufgeschrieben, damit der Roboter das überhaupt verstehen kann. Das war das, was man ganz unten sieht und in die Nullen und Einsen übersetzt und der Roboter konnte es ausführen. Von diesem Programm haben wir bisher die Motorblöcke kennengelernt und das in der Mitte, das kennen wir jetzt noch nicht, das ist dieser Warten-auf-Block. Und... Den schauen wir uns jetzt etwas näher an. Hier ist er eben genau darauf eingestellt, dass er eine Sekunde warten soll, bis dann der Block hinten dran, dieser hier, ausgeführt wird. Ihr findet ihn in den Ablaufblöcken, das ist in dem orangenen Reiter zu sehen. Wir haben auch schon den Startblock kennengelernt. Das ist der, wo das Programm startet. Und äh, die anderen hinten dran schleifen Bedingungen werden wir erst im nächsten Video kennenlernen. Die könnt ihr erst mal ignorieren. Dieser Wartenblock, wie ich eben schon gesagt habe, wartet mit der Ausführung des Folgeblocks. Also eben war das der Motorblock, der danach folgte. Der musste eine Sekunde warten, bis er dran darf. Wir sind jetzt in der Lage, unser Programm auch aufzuschreiben. Und Das machen wir jetzt mal live. Ich habe dazu die Mindstorm-Umgebung schon offen. Zunächst war zwei Sekunden 100% vorwärts fahren. Dazu schnappen wir uns hier eine Standardsteuerung. Wir haben gesagt, vorwärts fahren, 0, keine Drehung eingestellt, 100% Leistung. Hier können wir jetzt nicht eine 2 eintragen, denn es ist noch auf Umdrehung gestellt. Und ich wollte ja von euch, dass es 2 Sekunden fährt und nicht 2 Umdrehungen. Also stellen wir das auf Sekunden um. Jetzt können wir die 2 eintragen. Damit ist der erste Teil fertig. Wir gehen auf die Ablaufregelung, Ablauf ziehen uns den Wartenblock daher. Hier haben wir Glück, der ist schon auf Zeit eingestellt und eine Sekunde. Wir werden uns später hier gleich nochmal diese Felder genauer angucken, denn wir können auch dort einige Sensoren auswählen, wie das geht gleich. Damit unser Programm nun fertig ist, nehmen wir uns noch einmal die Standardsteuerung daher und dort haben wir gesagt, drehe 5 Umdrehungen mit 100% Leistung nach links. Ich habe nicht gesagt, wie viel nach links, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen was, 50, 48, auch gut. 100% Leistung wollte ich und 5 Umdrehung. Es ist auf Umdrehung eingestellt, also kann ich hier einfach die 5 eintragen. Und das ist es. Jetzt könnten wir das Programm auf den Roboter überspielen und dann würde genau das rauskommen, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Sehr gut. Gut, machen wir weiter. Wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen genauer den Warten auf Block an. Und zwar werden wir das am Beispiel des Berührungssensors machen. Der Berührungssensor kennt drei Zustände, Freigabe, Druck und Stoß, also entweder er ist nicht gedrückt, das ist die 0, er ist gedrückt, 1, oder er wird ganz kurz gehauen, das wäre der Stoß. Und das können wir uns auch jetzt in dem Programm nochmal anschauen, wenn wir dieses Programm von eben hier haben, und wir klicken jetzt auf diese Uhr, dann öffnet sich das Feld, was wir eben gesehen haben, und hier könnten wir auf den Berührungssensor gehen, und darauf warten, dass der Zustand sich verändert. Kurz nachdenken, was passiert jetzt? Naja, er wartet jetzt mit der Ausführung dieses hinteren Motorblocks darauf, dass der Berührungssensor seinen Zustand ändert. Und das war's. Wenn wir das jetzt niederschreiben, kommt dieses Programm heraus. Sieht man an dem Symbol, dass sich das geändert hat. Warte nicht auf Zeit, sondern auf den Druck. Und jetzt seid ihr gefragt, Könnt ihr das nachprogrammieren. Schafft ihr es allerdings, dass der Roboter sich jetzt erst bewegt, wenn ihr den Tastendrücksensor benutzt. Also ihr müsst dazu ein bisschen was mit den Motorblöcken ändern oder der Reihenfolge oder dergleichen. Pausiert das Video und dann drückt wieder auf Weiter, wenn ihr fertig seid. Okay, ich zeige euch jetzt die Lösung, die ich gefunden habe. Das ist diese hier. Ich habe einfach einen Motorblock gelöscht und hinten dran eine Bewegung gemacht. Ich habe ja nicht gesagt, welche, da wart ihr frei. Und wenn ihr das jetzt nochmal aufschreiben, das Programm, ein bisschen genauer, dann heißt das, warte auf den Druck des Berührungssensors und dann fahre eine Umdrehung mit 100% Leistung vorwärts, geradeaus mit abschließender Bremsung. Das ist dieses Häkchen hier. Und B und C sollten wir noch beachten, das sind die Motoren B und C. Wenn wir es also falsch verkabelt haben, dann könnte es jetzt schief gegangen sein. Wenn wir das jetzt abspielen, auf den Roboter draufsetzen, dann passiert so ein Verhalten. Der Roboter steht da, wartet bis man drückt. Jetzt gehe ich hin, drücke und dann fährt er. Geht ganz rasant, sodass man kaum gesehen hat, dass er gewartet hat. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es schon in diesem Video. Im nächsten Video gucken wir uns dann Bedingungen und Schleifen an.